Im Rahmen des Projektes Hast Du das auch schon erlebt, haben sich mehrere TeilnehmerInnengruppen künstlerisch mit dem Überthema Liebe und Hass im Internet auseinandergesetzt. Erstens haben wir uns in einer Runde gesessen oder sind wir in einer Runde gesessen und haben wir Brainstorming gemacht. Wie kann man erstmal die Emotionen auf Leinwand oder auf Modellierungsmasse ausdrucken? Und dann haben wir darüber geredet, was heißt Hass und Liebe überhaupt und was heißt Hass und Liebe in digitalen Medien und was hat jeder von Erfahrungen gemacht. Im zweiten Teil haben wir dann ange äh, angefangen, das auszudrücken. Hat ein bisschen Zeit gedauert, bis die äh, im Modus waren, haben sich nicht so richtig gut zutraut, aber danach ging das äh, ja, reibungslos. Musik Ja, äh, wir haben einen Theaterworkshop gemacht. Ähm, wir haben uns kreativ mit dem Thema Hass und Liebe in den Social Media-Internetseiten äh, auseinandergesetzt. Ähm, genau, wir haben ähm, zum Überthema Hass, du das auch schon mal erlebt, ähm, viele künstlerische Szenen ähm, erschaffen. Ähm, zuvor haben wir einmal so ein paar goldene Theaterregeln abgecheckt, so ein paar Basics gemacht, haben dann ähm, vor allem so ein paar Aufwärmspiele gemacht, um einfach mal reinzukommen, was bedeutet das überhaupt Theater zu spielen, so den eigenen Körper mal so unter Kontrolle kriegen und äh, ja, dann haben wir anschließend Szenen erstellt, die Teilnehmenden vor allem auch in Eigenverantwortung, die hatten so eine grobe Vorgabe und ähm, ja, daraus haben wir dann quasi ein Gesamt äh, Gesamtkonstrukt geschaffen und ähm, haben daraus eine Präsentation erstellt. Hallo, mein Name ist Robert Matzke. Ich bin Illustrator, Zeichner und Maler aus Münster. Und ja, heute bin ich hier am The Enno haus wo wir zusammen einen Workshop machen, und, ja, zum Überthema äh, Liebe und Hass im Internet. Äh, die Idee kam vorhin spontan mit den anderen Teilnehmern. Und das haben wir dann so zusammengewürfelt, also jede Idee dann irgendwie zu eins, dann, ne, dass es ein Bild wird. Das ist natürlich dann ja, auch nicht immer einfach, aber bis jetzt bekommen wir es, glaube ich, denke ich ganz gut hin. Durch das Projekt entstanden in enger Zusammenarbeit mehrere künstlerische Produkte und die jungen TeilnehmerInnen haben sich aktiv mit dem wichtigen Thema des gegenseitigen Respekts im digitalen Raum auseinandergesetzt.